Mein Hund und ich, wir finden uns in den letzten Tagen immer wieder mal an diesem See hier ein. Hier haben wir eine besondere Aufgabe zu bewältigen. Wir warten durchs Wasser, um wieder Beinmuskulatur aufzubauen. Mein Hund ist nämlich operiert worden an den Beinen und muss jetzt wieder Kraft dazu gewinnen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wenn ich mit meinem Hund hier durchs Wasser warte, zum Muskelaufbau, dann erinnert mich das an die Bedeutung dieses Psalmverses. Gott macht weiter mit uns, damit wir aufbauen können, damit wir aufgebaut werden. Womit? Das verrät zum Beispiel der Lehrtext des heutigen Tages. Früchte des Geistes stehen darin, so viele, dass ich sie mir kaum merken kann. Einige sind Friede und Freude, Güte, Rechtschaffenheit. All das kann in uns wachsen. Wie? Indem einer an uns festhält, indem einer mit uns weitermacht. Und zwar nicht fordernd oder unter Druck setzend, sondern barmherzig und gnädig. Und von großer Güte. Gott ist für mich dieser eine, der mit mir durchs Wasser wartet. Fühlt sich manchmal ein bisschen seltsam an, aber dann auch gut. Und ich merke, dass ich stärker werde. Und ich glaube daran, dass ich stärker werde. Und dass du es wirst und dass sie es werden. Gottes Segen für diesen Tag.